August II., Kurfürst von Sachsen und Genisch von Polen, veranstaltete auf einem eigens dafür geschaffenen Fest bzw. Manövergelände eine Truppenschau, nicht allein um seinen Gast Friedrich den Großen, König von Preußen, zu beeindrucken. Zwischen Zeitheim bei Riesa, Klaubitz und Strömen versammelten sich 30.000 Soldaten und Offiziere, und viele Gäste. Speziell für diese Veranstaltung wurde auch noch ein Opernhaus gebaut. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war der vom Dresdner Bäckermeister Johann Andreas Zaharias gebackene Riesenstollen. Er wog 1,8 Tonnen und wurde dann in 24.000 Portionen aufgeteilt. Zum Abschluss der damaligen Veranstaltung folgte noch ein fünfstündiges Feuerwerk. Im Volksmund wurde es nur das Zeitheimer Luftlager genannt. Mhm. The mm -hmm. Ich habe eigentlich eine Preußische und die Form Das ist Lagermütze, ja. Die ist wird was? praktisch ganz recht geschnitten aus der Reste, wenn die abgetragen ist, und Bommel, die Rüben, in ein Beispiel drin ist. Wir sind praktisch gleich hier hinten sitzen. schlecht Schlosslache. Die Kunden genommen Schönbohrer. Auch sächsisch, aber das sind auch Preußische. Ja, okay. Eingekleidet. Aber okay. <lacht> okay.